Hallo und herzlich willkommen hier auf Leipzig Esports. Mein Name ist Ben oder auch Tor Und ich bringe euch heute einen weiteren build guide Und zwar der letzte aus der Tarano-Sektion. Und zwar der TVT-Guide. Ähm, der TVT allgemein Matchup, was sehr hektisch sein kann. Und was sehr schnell entschieden werden kann. Vor allem im Early, äh, Early Game, aber auch im ja, Midgame durch äh, eine schlechte Position der Siege-Tanks. Da ja allgemein im Meta halt wirklich Siege-Tank Marine gespielt wird. Und im Early Game. So gut wie immer He äh Reaper Cycling gespielt wird, da einfach diese Kombination sehr, sehr stark ist und man mit fast keiner anderen Einheit den Cycling im Early Game wirklich gut schlagen kann. Ähm, genau, zur Bild oder wie gesagt, im TVT fangen wir an mit einem Gas First und werden auch erstmal eine Zeit lang äh, auf One Base bleiben, um relativ defensiv zu stehen und gegen jede Equation gewappnet zu sein, zum Beispiel wie Proxy Reaper oder Proxy Cyclins. Ähm, da wir auf One Base äh, bleiben, wollen wir auch so schnell wie möglich die, das zweite Gas nehmen. Das da zuerst, wenn wir mit dem Gas first spielen, danach die Barracks. Und sobald wir die Mineralien haben, das ähm, zweite Gas. Werde ich es wieder auch sofort dann besetzen mit drei SVs. S, äh, mit 3 SVs genau. Und sobald die Barracks fertig ist, werden wir mit dem SV eine Factory bauen und einen Reaper. Damit wir schnell wie möglich Reaper und Zeig dann ähm, ja, auf, die, auf die Karte bekommen. Habe ich ein bisschen vorspulen jetzt so natürlich durchgängig das bauen beziehungsweise sobald die Factory äh, sobald die Barracks fertig ist das obere Command genau wie hier schon gesagt Reaper und Cyclern ähm, wir werden im TVT mit diesem Bild nicht unbedingt scouten da dieses Bild gegen alles was wirklich äh, kommen kann also man kann mit dem Bild alles defenden, alle All-Ins, die im Early-Game kommen kann, weil man, auch sehr, weil man halt selbst sehr defensiv spielt und auf One-Base geht. Ähm, Nichtsdestotrotz will man natürlich sehen, was der Gegner macht. Deswegen werde ich mit dem Reaper als erstes ähm, die proxy cases scouten. Ich gehe jetzt immer davon aus, dass der Gegner auch ein ähm, Reaper baut im Early-Game. Das bedeutet, normalerweise würde der Reaper ähm, erstmal zum Gegner fliegen, äh, Gegner fahren. Und davon gehe ich auch aus, dass der Gegner das macht. Das bedeutet, Während ich hier rumskaute weiß ich, okay, der Reaper vom Gegner wird höchstwahrscheinlich jetzt auf dem, auf dem Weg zu meiner Basis sein, aber ich habe hier auch einen zweiten Reaper ähm, im Bau und sobald der Reaper hier da sein sollte und hier hochspringen sollte und versuchen sollte, eventuell das SV der, der Starports äh, anzugreifen, kann ich mit meinem Reaper sofort ähm, von außen so gesehen wieder in meine Base äh, fliegen oder fahren, wie auch immer ähm, und den Reaper zu attackieren und sobald dann halt der zweite Reaper hier rauskommt, ist halt eine 2 gegen 1 Situation, da kann es relativ oft passieren, dass der Gegner seinen Reaper verliert, falls er halt wirklich aggressiv sein sollte und das ist natürlich ein super Advantage, wenn man dann 2 gegen 1 Reaper ähm, im öl gehen hat. So, ähm, genau, nachdem ich halt alles abgescoutet habe, alle Proxy Locations, möchte ich ähm, mit dem Cycling dann, beziehungsweise mit den 2 Reapern äh, anfangen den Gegner ähm, allgemein mal zu scouten, was er denn überhaupt macht, beziehungsweise zu pressern. Ähm, nachdem wir die Practice Factory aus dem fertig gebaut haben, wollen wir den Starport ähm, bei der Barracks bauen und ein Tech -Lab dran bauen, sobald der zweite Repo fertig ist. Das SUV, was den Starport gebaut hat, wird dann zur Natural fahren und das, das äh, Command Center bauen. Währenddessen wird die Barracks und der Starport geswitcht. Wir wollen zuerst das Command Center bauen und danach ähm, den Raven beziehungsweise andere Produktionsgebäude, äh, andere Einheiten aus dem Starport ähm, genau, das wird halt dafür, damit wir den Raven bauen können und aus der Factory, äh, aus der Barracks werden wir einen Reaktor bauen, währenddessen halt hier weiter SUVs gebaut, beziehungsweise, äh, supply Deposit, Supply-Depost wird, und sobald man hier 16 SUVs erreicht hat, oder halt 17, äh, kann man auch erstmal kurz die, die Produktion der SUVs stoppen, da man sonst eh, äh, Oversaturated wird und das halt nicht, nicht so viel bringt, weil wir die jetzt eh noch, sehr spät gesetzt haben, das heißt, wir brauchen eine Weile, bis da wirklich SUVs meinen können. Deswegen kann man ruhig priorisieren, da anstatt SCVs, aber nur jetzt halt wirklich in dieser Stelle, sonst immer SCVs durchbauen. Ähm, erstmal halt hier in dem Fall die Raktos baut oder hier die Widowmine, bevor man halt weiter SCVs äh, anfängt. Genau, mit den, mit den zwei Reapern, ich äh, man man hier vor äh, zur Netzschule gehen und halt ein bisschen scouten, was der, äh, der Gegner-Terraner so macht. Äh, man kann auch mal schnell die Rapi hochfahren, äh, da am besten immer versuchen, sobald die, die Rampe hochgeht. Geht einfach vom schlimmsten aus, das heißt hier würden so fünf Marines stehen, das heißt macht euch schon mal, wenn ihr, so, wenn ihr auf die ähm, hier hochfahrt, bereit sofort die über zurückzuziehen, sobald ihr irgendwie ähm, Schaden nehmen solltet. Deswegen ist auch nicht so klug, äh, immer so eine Rampe hier hochzuspringen mit den Reapern. weil sollten hier jetzt so 2-3 äh, Marines stehen, äh, ihr, oder ja, zwei, drei, vier da werdet ihr auf jeden Fall einen Reaper verlieren, das wollt ihr nicht, bei der Rampe könnt ihr halt auch euch einfach schnell zurückziehen, deswegen immer die Rampe hochfahren und halt ein bisschen poken. Ähm, ihr wollt auch gar nicht groß ihr wollt auch gar nicht groß schaden machen, wollt eh warten bis der Cycling da ist, von daher einfach noch scouten. In dem Fall ist es halt jetzt hier, ja, ist halt very easy, gegen zwei äh, Marines kann man locker mit den zwei Reapers, kämp mit den zwei Reapers kämpfen und so, weil es eigentlich der ähm, Cycling da ist, wollt ihr theoretisch hier hochfahren und zum Beispiel der Reaktor, der Barracks oder die Depots oder irgendwas einfach nur Schaden machen. Ähm, nicht over einfach nur ein bisschen scouten und ein bisschen ja, abtasten, was der Gegner denn so macht. Und am besten herausfinden, geht er halt denn auf eine Banshee, geht er auf ein scheiß Metalwerk, geht er auf einen veto Drop oder was auch immer und darf dann halt reagieren. Ähm, genau, im Hintergrund werden hier halt die wird halt die gebaut die ihr auf der Mitte der Map platzieren könnt und euch dort eingraben könnt, genau zum Beispiel hier zum Scouten, damit ihr sieht der die ganze Zeit, wann der Gegner rüberkommt und die macht auch noch ordentlich Schaden. Und nachdem ihr die Willemann gebaut hat, macht die Factory einen Tech Lab und wie schon gesagt der Reaktor an der Barracks. Wenn der Raven fertig ist, wird das geswitcht mit der Barracks und wir werden anfangen Vikings zu bauen. Der Raven, je nachdem was ihr gesauert habt, habt ihr gesehen, okay jetzt kommt eine Cloak Benchy, dann wird der Raven erstmal zu Hause geblieben. Äh, Gelassen, oder wenn der allgemein one based play kommt des Gegners, wird der Wave immer zu Hause gelassen, weil die auto halt wirklich sehr gut helfen können in der Defense. Und äh, wir werden das voll up spiel mit zwei Vikings, um halt allgemein jegliche Aggression des äh, Gegnerischen Tarners aufzuhalten. Sollte der Terraner auf äh, Two-Based sein oder halt der Expansion genommen hat, könnt ihr mit den Waves sofort drüber fliegen und halt mit Auto-Turrets äh, die Middle Line hören. Genau, Währenddessen dann hier wieder, äh, anfangen Marines zu bauen. Noch kein schnelles Tim, weil ihr braucht das Gas für die Tanks bzw. für die Vikings. Wir wollen allgemein versuchen eine Air-Dominanz aufzubauen, das heißt mehr Vikings haben als der äh, Gegner. Deswegen werden wir hier weiter Vikings bauen, damit wir auch gegen Drops und sowas gesichert sein können. Sowie äh, weiter Tanks bauen. Und dann noch aus einer Barracks mit äh, Tech Lab die Marines. Das heißt wir haben kaum Marines, haben aber viele Vikings und viele Tanks, was halt uns in der defensiven Position auf jeden Fall einen riesengroßen Vorteil bringt, weil du kannst halt einfach nicht gegen die äh, Tanks reinpushen mit mehr Marines, weil im Anfang, also am Anfang sollte der äh, Gegner zum Beispiel nur auf Marines und Marauder Games zum Beispiel würden 3-4 Tanks im Early Game das komplett zerstören und er kann jetzt auch nicht irgendwie uns groß ja, mit Drops outplayen, weil wir halt die Air haben und wir können halt jede Medevacs äh, alle Medivacs sofort zerstören, bevor sie überhaupt ausladen können. Deswegen ist diese Siege-Tank-Viking-Kombination einfach eine sehr, sehr defensive, ähm, und wir brauchen da halt nicht so viel äh, Marines am Anfang, da wir ja, durch diese Kombination relativ gut auf Two Base bleiben können. Ähm, genau, ihr wollt das so äh, Weitere so schnell wie möglich, sobald die ähm, Natural fertig ist, am besten schon auch vorher das Gas nehmen, sobald die, damit ihr halt sobald das Gas fertig ist, beziehungsweise die Natural fertig ist, anfangen könnt zu meinen, da wir halt auf drei Gas auf jeden Fall, also wir müssen auf jeden Fall drei Gas bekommen, damit wir halt diese Vikings bzw. die äh, Siege Tanks weiter bauen können. Und genau, und Blight bleibt wird ganz normal. Währenddessen könnt ihr mit eurem Squad hier immer ein bisschen weiter hoch scouten und gucken was er dann so macht. Äh, ich habe jetzt noch Marines hier auf die Map gestellt, um zu scouten. Okay, möchte der einen Drop spielen? möchte der irgendwie anders weiter zu meiner ähm, Basis gelangen? Deswegen könnt ihr die ersten Marines, da halt eh nur ein, zwei, 3 Stück oder so werden, ähm, ruhig auf die Map stellen und halt die gängigen äh, Wege scouten, zum Beispiel halt hier Marine noch hinstellen, damit ihr sehen, okay, da kommt ein Drop. Unsere Viking-Squads werden äh, sich hier hinstellen, um die Drops abzufangen. Ihr könnt vielleicht noch hier äh, hinstellen, sobald der Drop in die Natural fliegen möchte und so weiter und so weiter. Da gibt halt viele verschiedene Wege und die seed werden wir Seed-Chanks äh, werde ich immer an Natural aufstellen, weil die main so gesehen durch unsere Viking-Squad äh, relativ gut geschützt ist, weil da sollte auf jeden Fall keine, äh, kein Mettwerk durchkommen. Deshalb brauchen wir die seed nur maximal in der Natural. Genau, sobald wir dann sehen, sobald wir dann wissen, okay, wir haben mindestens vier Vikings und haben auf jeden Fall die Air-Dominanz gegenüber das anderen Terralas, werden wir aufhören, Vikings zu produzieren und können den Starboard switchen, um weiter den Reaktor vorzubauen für die Barracks. Das heißt, wir transitionen jetzt auch so gesehen und das ganz normale äh, Medivac-Tank, äh, Medivac marine tank gameplay Das bedeutet, wir bauen zwei weitere Barracks und bauen halt den Reaktor schon mal vor. Das Gas, muss ich sagen, ist ein bisschen früher jetzt gesetzt von mir. Das könnt ihr ruhig noch ein bisschen delayen, sobald ihr halt erst die Ebays anfängt. Was aber jetzt jeden Moment ähm, passieren sollte, ähm, könnt ihr das Gas nehmen. Also man sieht ja halt schon ist bisschen etwas zu viel Gas, wenn man das dritte, äh, vierte Gas gleich mitnimmt. Deshalb, ja, sobald halt auch die Viking-Produktion gestoppt ist, könnt ihr auch anfangen, Stim zu erforschen, weil ihr dann genügend Gas habt. Und ihr müsst euch ja entscheiden, ob ihr erstmal halt das Command Center bauen wollt, weil es hier angefangen wird, oder erst die Ebase. Das ist halt so eine Geschmackssache. Ich habe mich jetzt für das Command entschieden und gleich darauf werde ich jetzt auch die E-Base höchstwahrscheinlich adden. Währenddessen hier der vorgebaute Reaktor könnte man mit der Barracks switchen. Wie gesagt, wir brauchen auch nicht so schnell die Medivacs, da wir halt eh relativ wenig Marines haben. Deswegen kann der Starport da ruhig weiter Reaktoren vorbauen für die Barracks, da die Medivacs am Anfang auch eh nicht so entscheidend sind, da wir relativ defensiv stehen wollen und halt mit dem schnellen so CC bzw. mit den E-Base einfach. Relativ greedy spielen, aber auch halt safe, da wir uns nicht auf die Web trauen unbedingt. Und äh ja, und halt relativ mit den Tanks und mit den Vikings relativ sicher zu Hause stehen und halt defenden. Sobald das letztlich auch im Bau ist, könnt ihr dann die restlichen zwei Bergs noch bauen. Und fangen jetzt auch an, die Upgrades zu, anzudrücken bzw. Medivacs zu bauen und weiter halt Seedshanks. Shanks. Äh Genau, wir wollen mit dem Command Center dann sofort rüberfliegen. Das ist mal der Geschmacksteil, ob man zuerst das Orbital noch bauen möchte. Ich habe in diesem Moment habe ich mich entschieden, sofort rüber zu fliegen, da wir einfach schon eine höhere Situation an der Natural haben. Und ich einfach sofort, also ich halt einfach eher die Situation an der drin Basis haben möchte, anstatt noch das Orbital, was halt noch ein bisschen Zeit kosten würde. Und ja, eigentlich ist er eigentlich... Muss ich gerade sagen, so der Bild jetzt schon fertig? Wie gesagt, jetzt kommt halt das ganz normale Makro-Spiel. Man kann natürlich mit dem Raven noch aggressiver sein oder ak aktiver Auto Map, um halt mehr Autotext zu setzen. Ich habe mich aber hierfür. Ach, Na gut. Äh, ich habe mich auf jeden Fall hier für die äh, Variante entschieden, dass ich mich mehr auf den Makro konzentriere. Und ja, wie gesagt, das ist eigentlich der Bild. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, sobald die Madwex draußen sind und Kompassion-Stim äh, fertig ist, könnt ihr auch aggressiv werden auf der Map. Ähm, ansonsten kommt halt die Upgrades und beziehungsweise die Factory, äh, die Factory, die Armory, sobald ihr die Upgrades auf 50% habt. Hier kommen weitere Reaktoren, damit ihr mehr Marines produzieren könnt. Äh, die Madwex aus dem Starport, die Factory äh, mit den Tanks und auch eine weitere Factory, sobald ihr den, die dritte Basis gesetzt habt. Und ja. Natürlich weiter er ähm, supply post war, damit ihr nicht supply -Post werdet. Und das ist eigentlich so gesehen, der äh, TVT-Build, wie gesagt, ein relativ sicherer und defensiver Style, der aber halt im Hintergrund relativ also relativ kühle ist, in Anführungszeichen, da wir wenig Einheiten haben, äh, und zu verteidigen, aber dafür sehr stark mit den Seed und den Vikings. Und ich hoffe, das hilft euch, ist auf jeden Fall nicht der einfachste Style, da man auf jeden Fall wissen muss, wo greift der Gegner an, wo ist er, wo muss ich mich besichten und so weiter. Aber mit etwas Übung sollte das auf jeden Fall gelingen. Dann danke ich, danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder mit den Zerg-Bildodern. Äh, ja, abonniert ein bisschen den Channel, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.